Auch wenn man das hier unten vielleicht nicht glauben mag, ist der Standort in Frechen seit Generationen sehr stark industriell geprägt. Insbesondere durch die drei großen Branchen Kohle, Steinzeug und eben Quarzsandindustrie. Quarzsand ist eigentlich ein ja, Strandsand, so wie wir ihn vom Urlaub her kennen. Mit dem Unterschied, dass er ganz besonders rein ist. Die ähm, Identifikation des Unternehmens mit dem Standort Frechen seit 125 Jahren hängt meines Erachtens sehr stark mit dem Charakter der Quarzwerke als Familienunternehmen zusammen. Was jetzt wichtig ist, wenn wir gleich die ersten Meter gehen, dann müsst ihr wirklich ganz eng in einer Gruppe bleiben, denn ähm, hier ist sehr viel Verkehr. Man hat viel entdeckt hier, finde ich. Schöne matschige Wege hier. Ich finde es